was geht ab? Und zwar ist es heute mal wieder soweit, Varius Folge 2 und wir joinen jetzt auf dem Server. 3, 2, 1, GO! Kennt ihr das auch? Wir bei 2 aufhören müssen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall wieder drin am Start. Moino. Ähm, wir haben oh, heute vor ein bisschen... Ja, Moino, hey. Ah, Bendit ist drauf. Von Hashtag versprochen, okay. Weiß nicht, was ein teammate hat. Hast du ich habe heute, hab heute Default, äh, nee ich hab Princess, ah, nee, alles gut. Dann sind wir alleine hier. Ähm, ich bin ja hier in der Höhle, ja. du hast dich runtergegraben. Wir wollen heute ein bisschen Eisen farmen, denn wahrscheinlich werden wir ihn eh nicht finden. Ist blöd gelaufen, wir nehmen das gerade, wir müssen jetzt jeden Tag eine andere Folge aufnehmen. Wir durften nicht nacheinander, so wie es eigentlich in Varios 1 war. Ich war ja bei 32 dabei. Ähm, ja, ist aber auch nicht so. so schlimm. Ich weiß, man kann gerade nicht so viel sehen. Ähm, wir haben gerade okay. nichts zu ziehen. Ja, ich habe gerade nichts zu Aber hier ist sehr viel das Kohle, das bedeutet, ich mache mal ganz kurz ein paar Fackeln. Damit ich meine Zuschauer ein bisschen was sehen können. Mike, heute musste ich mit die... Ich musste gestern Princess deinstallieren und ich wollte sie wieder heute installieren. Ich hab vergessen, Alter. Dieses Ach, spielst du gerade ohne Tetra Pack? Ja, ja. Oh, das ist schlecht. Das hättest du ja, mir vor der Aufnahme sagen müssen. Ja, ich hab's vergessen. Aber egal. Oh, alles, alles gut. Ähm, in welcher Höhe sind wir weißt du das ungefähr von schätzen Wir sollten noch viel weiter runter viel weiter runter kommen Ja ja viel viel, viel viel weiter runter Okay so soll ich vielleicht nicht okay. abbauen Hast du gerade ge ja. irgend gebaut? Ja ja alles ich alles, ich. alles klar Ja benutzt ist solo also auch wenn er Full Iron ist wir hätten ihn Ja wir werden noch jetzt eh voll Iron erstmal machen und dann klatschen Oder wir wollen, wollen wir erstmal Dias farmen gehen Ja ich würde auch Dias farmen, weil wird schwierig, keine Ahnung. Ich hab, komm, äh, komm. wir haben diesmal nicht wieder vor, äh, oh, im Nether. Also, ich wüsste jetzt nicht wieso, weil das wäre viel zu schwer, ich. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich in Nether halt so gern gehen würde, Hier ist jetzt, Dirt. Oder. Warum ist hier Dirt? Ist halt ein Baum. Ist halt ein Baum? Okay. <lacht> weißt du nicht, Hat wo das hier ein Baum. Baum ist. Ist normal. Normal. Okay. Magst du auch irgendwas machen, <lacht> so nicht mich hier hinterher verfolgen? Ja, okay, stimmt. <lacht> Sorry. <lacht> Ach, ja, ist gut. oh, hier ist auch noch Dreck Kies. Ah, ja, ja, das ist nicht so gut. Eieiei, ah, ja, ja, ja. kannst du mitnehmen? Wenn wir ja, ja. Mit ja, ja, Hühner ja, ja. finden. Wir müssen eh äh, irgendwann wieder nach oben, um Essen zu fahren. Wir haben nicht mhm. viel. Aber zum ich Glück, wenn wir meinen, dann Feuerzeug verbrauchen machen. wir nicht so viel zum Glück. Weiß ja nicht, wo das Sinn macht, aber egal. Oh, ich habe eine, ein hab eine Höhle machen gefunden. Ich habe eine Höhle gefunden. Kein Feuerzeug. Ich bin ein in Mache. der Höhle! Ich bin in der Höhle, hier ist Eisen! Oha! Okay, okay. okay. Hier ist, <lacht> ich habe ein Stück. Schon halt, ich mach kurz eine Workbench. Leckt das so vielleicht? Ja, ein bisschen. Aber ich ignoriere das gerade ja. ein bisschen. Ja, ja. Aber nice, wir haben jetzt schon ein bisschen Eisen. Äh, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, wir nehmen es erstmal ein bisschen mit und farmen erstmal. Wie viel Pokémon hm, brauchen hast wir Hast du eigentlich? genug Holz? Hast du genug Holz? Nicht viel. Wir müssen, wie gesagt, wir haben ja in der ersten Folge nicht viel geschafft, leider. Das ist ja das Problem, Was deshalb müssen wir jetzt in ja. nächsten paar Folgen ganz viel rausholen. Heute schaffen Ey, wir mehr das als neun Folgen. Ne. <lacht> der Server, der lag die ganze... Da kann ich dich nicht ändern, tut mir leid. Ja, das ist so nice. Ja, das die mag los, sein, aber damit müssen wir jetzt mal leben. Oha. Was denn? Ah, oh, Junge. Die geht halt so weit weiter. Was ist los? Du lagst bei mir mega. Ich hält nur noch Kohle, Alter. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ich höre dich, alles gut, alles gut. Okay. Es laggt nur irgendwie. Ich weiß nicht, ob es in Discord liegt oder ob es in Minecraft liegt. Ja, ich habe keine Ahnung. lag hey, bei dir, Minecraft aber auch. Nö. Dann liegt wahrscheinlich an dir. Ah, yeah. okay, ja, ja, ich glaube, ich weiß sogar warum. Ich glaube, ich weiß sogar warum. Aber jetzt gerade. Ich habe einfach Also alles läuft bei mir. Alles läuft. Um. Ähm, dann lass mal Wasserfall hoch. Bist du bei mir? Siehst du meinen Namen? Ja, ich bin. Ach, du bist schon da oben beim Wasserfall, okay. Du legst bei mir auch... Ja, ich komme. Ich also, du. du warte, Moment. Du lägst gerade mega rum bei mir. Ich gehe mal kurz aus dem Call. Ja, du? Hallo? Hörst also, du mich? Ja, hi. Mike? Ja? Was passiert? Okay. Ah, da Eisen. Nee, ich ich weiß aber. Auch. aber äh, du lagst gerade mega runter. rum, das ist echt kacke für die Folge. I'm sorry Leute. Ja, aber du lagst bei mir auch. Du bei mir auch. Ja, das ist wahrscheinlich dein Internet, weil bei mir läuft alles ja, komplett ich weiß. flüssig. Ich weiß nicht. Ähm Oh shit. Wir nach oben. Ich glaube, ich baue mir mal ein bisschen nach oben. Hallo, ist hier ein Creeper. <lacht> okay. Da ah, ist Eisen. Was war du da ab? Suchst du noch Eisen? Äh, ja, ich wollte gerade. Ich würde ähm, sagen, wir erkunden nicht die Höhle, sondern bauen uns einfach gerade wieder nach unten. Weil wir wollen ja. Nein, nein, so... Ich, ich, ich brate das ganze Eisen kurz, ja. <lacht> Eisen ja, kannst du Äh, ich. Wo bist du denn gerade? Ich komme gleich zu dir im Moment. Dann kann äh, ich. Ich hab nämlich viel, viel mehr Eisen dazu wahrscheinlich. Oh mein Gott, hast, hast du Kohle? Ja, ich habe sehr viel Kohle. Hier liegt überall Kohle rum, komm. Junge. Ich habe grad eine riesengroße Eisenader. Ja, moin. Hey, hey. Jungs, man. So chaotisch. So. Ja, wegen... Oh, oh Gott. Äh, äh, hast du das gehört? Nein. Oh, hier ist richtig viel Eis, äh, viel Gold. Moment. Ich habe kein Holz mehr. Ich bin, äh, Holzpleite. Jemand muss Oberfläche gehen, auf jeden Fall. Gehst du einfach ganz kurz? Warte, ich bin gerade getrennt von dir, ne? Gib mir mindestens, gib mir. Mindestens komm mal zu mir, siehst meinen Namen. Siehst meinen Namen? Nee. Dann komm wieder zurück. Dann wirst du meinen Namen bestimmt sehen. Ich bin dann irgendwo runtergegangen. Egal, Leute, ich geh das, das ist Oberfläche. echt krass heute. Ähm, lasst uns auf jeden Fall gleich wieder nach oben. Weil ich brauche Essen und ich habe keinen Bock zu verhungern. Bis Lava. Und ich sehr viel Eisen, oh mein Gott. Dann geh Oberfläche. Ja, nee, ich, ich will ja wissen, wo du bist. Weil ich Sneake mich ins Sneake. Guck mal, guck mal, geh in die Oberfläche und mach deine Sachen. Also dein Geil. Ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen, oder bist du das? Das bist du. du ja. Siehst mein meinen Namen, ich bin über dir, ich bin ganz oben. Ich baue mich gleich einfach ja. geradeaus runter. <lacht> ja. Sollen wir wirklich beide andere Sachen machen? Ich hab Lava. Ja, bei mir ist auch Lava. Was war das, ne? Sewasser, wäre auch schon sick. Sewasser. Äh, haben wir noch viel Zeit? Wir haben noch sieben Minuten, das reicht, glaube ich. seh also, jemand, ist okay. er da? Sies man, nimm sie, Mann, ich bin okay, okay, über okay. dir. Siehst du mich. Ja, kann sein. Ey, warte, ich, ich, ich suche ganz kurz Wasser. So. Das Ding ist, ey, gib bitte. Also, jemand muss Oberfläche, machen, ne? Sonst bin ich... Ja, dann... Ich hab äh, zwei Balken, by the way. Ich so kann halt willst wirklich sehr viel also willst du nach äh, Oberfläche und ich gehe... Äh, nein, ge, ge, ich habe zwei Balken, ich habe zwei Balken, ne? Also, wenn ich einen Schaden bekomme und dann hier ein Mob ist, dann bin ich tot, ne? Das ist Wie, du hast zwei Balken, du sollst nicht so ja, viel rennen. Okay, warte, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich renne, ich kann ja nicht mal rennen. Warte. Wo kommst du mehr. überhaupt? Ich bin irgendwo runter Ja, egal, ich gehe jetzt Oberfläche. Ich gehe Oberfläche, ja? Ich ja, aber ich habe hier meinen Ofen, das ist das Ding. Ich habe auch meinen Ofen, aber... Hey, bleib doch bei dir, Be bleib doch bei, bei dem Ofen. Ja, okay, dann bleib ich jetzt beim Ofen. ja, ja. Dann, dann chill ich ja, hier ein bisschen, Leute, wärmer. dann, äh... Was haben wir vor? <lacht> ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein bisschen Equip. Ein bisschen ganz viel Equip. Und dann, wenn wir Full Iron sind oder... Was weiß ich. Oh, hier ist noch ein bisschen Eisen auf der Decke. Jetzt liegt lieber, dann siehst du mich besser. Ey, wir wollen auf jeden Fall ganz Hunger, viele Leute klatschen. So dieses Mal. Ja, äh, ja, so that people ja. can remember our names. Ah, da bist du auch gleich. Warte, okay. ich geb dir gleich äh, hier was. Moment, ich mach mir ja. kurz einen Brustpanzer. Oder warte, den schenke ich dir. Komm her, komm her. Hier, schenke ich dir. Ja, okay, danke. Das warte, willst du noch Schuhchen 1. haben? Hier, willst nee, du Airpods? Nee. Ich hab Airpods für dich. Guck mal hier, ich hab Airpods. <lacht> ich warte, nicht. warte, guck mich an, guck mich an. Ich hab Airpods an meinen Füßen. Ey, hey, oh, what fuck? Ich ja, was? Geh denn? ins Oberfläche, ich gehe jetzt Oberfläche. Ja, ich nehm, ich nehm meine Werkbank mit. Nee, bleib du unten, bleib du unten und farm. Ach, soll ich nach unten graben? Okay, dann grabe ich mich nach unten. Warte, vielleicht nicht da, vielleicht äh, hier, hier. Aber bleib in, in meiner Höhe, also bleib in meiner. bloß runterbauen. Ja, ich bin an dem gleichen okay, Ort, nur ich baue mich halt ein bisschen runter. Ja, okay. Weil okay. Ich, ich, ich verhungere gleich, aber du holst ja halt kurz Essen, du weißt ja, wo wir sind. Äh, F3 ja, wäre vielleicht ja, nicht so gut, weil sonst werden uns die nächsten Leute. Ja, F3. Äh, Na? Einfach so geradeaus hoch, das ist auch irgendwie... Oh lol, oh lol, wo bin ich jetzt hier gelandet? Warte mal, sind wir in einen Berg gegangen? Nee, kannst, du heute nee, nee. kannst du Holz mitnehmen, kannst du Holz mitnehmen? Ich mach alles. Oh mein Gott, ich, fahr, ich krieg schon Schaden, ja. Echt jetzt? Ich krieg schon Schaden. Ja. Du stirbst, du stirbst dann sonst. Nein, ich hab dann ein halbes Herz. Nein, Aber du stirbst wegen Hunger, du stirbst Warte. wegen Hunger. Oh nein. Oh mein Gott. Du stirbst wegen Hunger. Oh mein <lacht> ich bin Oberfläche. Oh <lacht> mein <lacht> Gott. Es ist auch noch Nacht draußen, ich glaube... Diesen Pier und schaffe Okay, warte, okay. Das <lacht> oh mein Gott, nein. Ich will nicht, dass du stirbst, nur dass du es weißt. Hier ist noch mal Gold. Nee, nee, nee, ich hab gerade gegessen. Ich hab ich hab grad Gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut. Immer alles erstmal braten, bevor das ist, okay? Außer du hast gar nichts mehr, dann ist einfach. Okay? Ich höre mich ein bisschen ich doppelt, sein. ne? Aber. Nur dass du es weißt. Oh mein Gott, das ist so armselig. ne, wenn ich jetzt sterbe. Nach draußen ab. Ich sehe keine hat... Mobs. Ich sehe keine, seh keine Mobs. Oh, ich bin bei Lava. Du warst nicht so gut gewesen, dass ich gerade... Äh, Vielleicht ist der äh, Dias. Ich habe ja einen Holz abgebrochen. Hier ist Obsidian. Ich glaub, ich hab... Warum ist hier Obsidian? <lacht> Or der Ort nimmt mich ein bisschen an. Die erste Folge letzten warum? <lacht> ja. Ich kann schon mal essen, braten. Aber also nicht da wär ich Das wäre Eisen, viel, ja. Kohle, da juckt uns nicht. Hinten vielleicht irgendwo Dias. Da kugel ich gleich mal nach. Ich gehe noch ganz kurz nach oben. Guck mal kurz wegen Eisen. Oh ich Gott ich hab so Angst, dass Bennett auf einmal kommt. Ne? Ich weiß nicht warum, aber ich kann gut sein, dass Bennett kommt. Nee, nee. Ich denke nicht, dass er irgendwas hat. Ich weiß es nicht, aber ich... Denk ähm, mir. was soll ich verbrennen? Das sehen. Guck, er ist jetzt eh weg. Ist egal. Ja. Ich habe jetzt voll äh, Iron außer Brustpanzer und Schwert. Moment, ich mach kurz Schwert für mich. Eisenschwert, so... Dann schmeiße ich kurz das Steinschwert weg, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ähm. Äh, einer, von uns geht, einer von uns geht farm und ich gehe ähm, sehr viel essen. Farm du gehst essen so, farm, ja. ich gehe kurz äh, in die Mine Rohstoff farmen. Ah. Ja. Aber zeig bitte nicht unsere Koordinaten, sonst ist schlecht. Na, hab ich nicht. Aber merkt ihr einfach den Ort, wo ich war, ne? Äh. Ja, gut. Äh, weiß ich nicht, ob ich mir das merken kann. Doch, doch das schaffst du. Bist okay. Ich bin full. Ich Warum hast du eigentlich? Warum hast du eigentlich? Ähm, ein bisschen, aber ich krieg ja keinen Damage passt bei mir. Aber. Okay. Äh, jetzt wir jetzt noch haben noch, äh, ich glaube, wir haben noch zwei Minuten. Okay. Ja. Aber wir, wir haben schon fast full Iron. Also wir brauchen nur noch ein bisschen Gold. Ich habe ah, 6 Gold. Das würde fast für den Gold reichen. Ich muss aufpassen, weil ich Lava und ich habe keine Lust, in Lava zu sterben, ja. weil das wäre peinlich und Mike Survival gibt's es Profi wie ich. Oh, hier ist Gold! Was war das? Hm. Ja, sorry Leute, Mike laggt, also ich, aber... Ja, bei mir lagst du. Ähm, ich habe 8 Gold, wir können einen Goldapfel machen. Und wir haben genug Eisen für eine Full-Receal, glaube ich. Redstone brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir Redstone? Ne, ich denke mal nicht. Das ist halt blöd, dass man nur 15 Minuten hat. Das müsste man eigentlich mal erhöhen auf 20 oder so, weil 15 Minuten ist echt nichts. Ah, true. Ey, Junge. Kann ich das mir. So anstrengend hier draußen. Wieso? Ich, ich, ich baue mich gerade über Lavasee. <lacht> Für ein Stück Eisen. Ne, sind sogar mehr. Cool. Ich bin in deiner Nähe, aber ich weiß nicht ganz genau, wo du willst, ja. Ich kann mich ja gleich ans Neaken kurz. Moment, ich renn kurz zurück. Obwohl ich kann ich sollte lieber nicht äh, rennen, oder? Ne, ich kann nicht mehr rennen. Mhm. RIP, Alter. Oh mein Gott, Alter. So äh, äh, wo bist du? Kommst du? Ich hab ich hab Hungerprobleme. Ähm, ich mach die ja. ich mach die Rüstung, ja. Ich muss mir noch ganz schnell braten, nicht dass ich sterbe. Jetzt habe ich so eine Lederjacke, ohne ohne Grund so. warum kriege ich ganz viel... Nein, ich muss es wieder anschauen. Was? Wie schnell ging das, hä? Ja, meine ich doch. Das dauert viel zu lang. <lacht> meine ich doch, weil ich ja wieder meinen. <lacht> ähm... Okay, ich will wieder. Dann baue ich mich nächste Folge noch mal ein bisschen weiter runter, denke ich mal. Ähm... Mehr können wir gerade nicht tun, ne? Hm. Moment, bevor ich das jetzt mache... Komm, gibt's hier noch Tiere? Irgendwelche Tiere. Oh Gott, wie du Oh, wir haben wir haben die Zelle da verkackt. Äh, ich kann mich nicht einbauen. Moment. Ich muss das austauschen. Hier sind noch Schafe. Machen wir nächste... so okay, Ich, ich glaube in mehr. Oh ne, schauen wir nicht mehr. Aber... Lass mal. Gut Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne äh, eine positive Wertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Varios. Adios. <lacht> nice.